Geht der Emil eigentlich gerne ins Kino? Mehr als das. Der Emil ist ein wahrer Cineast. Und was ist sein Lieblingsfilm? Happy Feet. Hofer, ich freue mich ja schon wieder so, wenn die Kinos aufsperren dürfen. Was? Endlich wieder vor einer großen Leinwand sitzen und sich in einen Film hineinfallen lassen. Wären die guten Sachen nicht mittlerweile alle schon auf Streaming-Plattformen veröffentlicht? Ja, aber die echten Filme kommen auch immer noch ins Kino. Und da sind Werke dabei, auf die wir alle schon sehr lang gewartet haben. Der Mann mit dem Laptop und den Socken ist zurück. Und diesmal hat er seine Frau mitgebracht. Nachdem er in Jäger des verlorenen Laptops faschistische Arbeitsverweigerer in die Schranken verwies und in Abakus Blümel und der Tempel des Vergessens gegen eine obskure Untersuchungssekte antreten musste, steht ihm nun sein größtes Abenteuer bevor. Abakus Blümel und die letzte Erinnerung. Freundliche Staatsbeamte wollen seine Wohnung durchsuchen. Nur mit Hilfe seiner Frau gelingt es, Abakus Blümel seinen berühmten Laptop rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Erleben Sie Abakus Blümel in seinem größten Abenteuer! Aber Kuss Blümel und die letzte Erinnerung. Demnächst nur in diesem Kino. Also, ich weiß nicht, so oben Film Filme sind nicht so meins, da muss man immer so viel rechnen. Also, du bist mehr so auf Spannung. Ja, so ein bisschen Verschwörung mit einem Schuss Action. Ah oh ja, da kommt was Großes. Er vereitelte eine weltweite Pandemie in Basti Short 00 Nix jagd Dr. Corona. Er deckte eine internationale Verschwörung auf in Liebesgrüße aus Brüssel. Er ist der Agent mit der Lizenz zum Nix-Wissen. Sein Name ist Short. Basti Short. Diesmal geht es um 300 Millionen Euro Steuerschulden, die nicht eingetrieben wurden. Aber der Top-Agent ist hinter den Verschwören her. Er kennt keine Gnade und keine Erbarmen. Doch die Verstrickungen sind unüberschaubar. Es ist ein echtes Knäuel im Casino Knoyell basti short 00 nix casino Knoyell. Unschuldig, unwissend, unbedarft. Der neue Short ist wieder ganz der Alte. Was worauf ich mich auch besonders gefreut Auf den Blockbuster des Jahres! Aber der kommt wahrscheinlich erst zwei Wochen ins Kino. Ah, du meinst den An Science-Fiction-Film da? Von dem wir ich auch schon viel gehört. Da kommt mir an der Werbung kaum vorbei. Ein Raumschiff. Zwei Captains. Der eine will zum universalen Licht reisen, der andere will auf die entscheidenden Lichtjahre warten. Doch nur einer kann das Raumschiff steuern. Derweil steht es still im Weltenraum, in dem dich niemand schreien hört. Die Technik ist ausgefallen, der Impfantrieb funktioniert nicht. Jetzt müssen die beiden Captains zusammenarbeiten, um das Schiff wieder in die Umlaufbahn zu bekommen und dabei jeden Kontakt vermeiden. Contract. Der letzte Kontakt. Weihnachten 2021 Sei wir nicht bass, aber gibt's wirklich nur mehr Fortsetzungen, sozusagen more of the same? Ich fürchte ja, den Drehbuchautoren fällt halt nichts mehr neu sein. Dann wäre ich lieber was lesen, die Liebe in Zeiten der Cholera zum Beispiel. Toi, toi, toi.